Hallo zusammen, ich bin Lucien und ich stehe euch die Lehre als Lernsmitteltechnologe vor bei Berger AG Backwaren. Kommt doch mit! Am Morgen komme ich beim Arbeiten an. Wir vorbereiten die verschiedenen Zutaten, um das Produkt vom Tag zu herzustellen. Zur gleichen Zeit werden die verschiedenen Maschinen eingestellt, um das Produkt zu produzieren. Nachher wird der Teig hergestellt und der Teig in den Maschinen. In den Tag. Als Lebensmitteltechnologe ist man sehr viel mit Lebensmitteln in Kontakt. Weil man tut das Produkt und das macht mich sehr freut, wo man direkt in Kontakt mit der ist und am Schluss halt, man hat man wirklich etwas Handfestes. Wenn dich die Lehre als wird interessieren würde, solltest du Faszination an Lebensmitteln mitbringen und es ein technisches Interesse. Ich bin vom Team sehr gut aufgenommen worden. Sie sind sehr freundlich, ehrlich. es sind ja sehr interessante Leute, die sie auch verschiedene Backgrounds haben. Und ja, also ich habe Freude an ihnen. du als Lehrling, auch sehr gerne Verantwortung übernehmen und mitentscheiden. Der Backwaren ist ein übersichtlicher und familiärer Betrieb und das gefällt mir. Das war eben im Betrieb. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bewerbt euch. Ciao zusammen!